Diese agilen Werte und Prinzipien helfen dir, Bildung agil zu gestalten. Mit dem Einsatz des agilen Rahmenwerks Scrum ermöglicht es den Lernenden mannigfaltige Erfahrungen zu machen. Sie können durch die klaren Regeln und den sich dadurch ergebenden kreativen Freiraum individualisiert lernen, sich weiterbilden und zugleich wertvolle Kompetenzen für ihre Zukunft erwerben und festigen.